30.000 Kinder, 30.000 Helferinnen und Helfer. Unsere Mission, eine Welt, in der alle Menschen ein gutes und sicheres Leben führen können. Unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Religion oder ethnischer Zugehörigkeit. Dorthin führt unser Stern. Danke.